Ein Jahr Krieg in der Ukraine, ein Jahr, das uns alle aufgerüttelt hat. Ich will die Opfer beklagen und Gott anrufen, aber mir fehlen die Worte. Ich will die trösten, die ohne Trost sind, aber mir fehlen die Worte. Ich suche Hoffnung, aber wo finde ich sie? Und ich denke an die uralte Tradition der Klagepsalmen in der Bibel. Ich durchforste sie. Zeile um Zeile spricht zu mir, ich füge sie zusammen und bete einen Psalm für die Opfer und Täter dieses Krieges und aller Kriege. Hörweger, höre meine Worte, merke auf mein Reden, vernimm mein Schreien, mein König und Gott, denn ich will zu dir beten. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Herr, vernimm die Stimme meines Flehens, meine starke Hilfe, du bescheinst mein Haupt zur Zeit des Streits. Ewiger gibt dem Gottlosen nicht, was er begehrt. Gottlose gehen allenthalben einher, weil Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern. Steh auf, Herr! Gott, erhebe deine Hand. Vergiss die Elenden nicht. Zerbrich den Arm der Gottlosen und Bösen und suche seine Bosheit heim dass man nichts mehr davon finde. Lebe dich Gott über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Die Gottlosen ziehen das Schwert und spannen ihren Bogen, dass sie fällen den Elenden und Armen und morden die Frommen. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihr Bogen wird zerbrechen. Lass der gottlosen Bosheit ein Ende nehmen aber die Gerechten laß bestehen, denn du, gerechter Gott, prüfst Herzen und Nieren. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten, sie gehen hin und weinen, und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Die Elenden werden das Land erben, und ihre Freude haben am großen Frieden. Gott, der Ewige, stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigen, damit er erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Amen.